Willkommen bei der Singular Academy. Ich will heute mal ähm, ein kleines Experiment machen und versuchen, das, was ich seit einigen Monaten schon angeregt durch Ralf Lippold ein bisschen mir überlegt habe, das jetzt mal in einen neuen Ablauf zu bringen. Und zwar gibt es ja dort von Ralf Lippold die Pläne für einen Startup Accelerator, für einen Unternehmens Unternehmensgründungsbeschleuniger. Ne? Und um dem Ding auch mal einen kurzen, knackigen Brandname zu geben, wie man im Markensprech sagt, würde ich also vorschlagen, das Ding dann auch mal zu taufen auf den Namen Stack. Startup Accelerator. Startup Accelerator. So, und da hatte ich ja schon mal so, äh, so ein kleines Date mit dem Rally, im Sommer irgendwann vor der Kreuzkirche. Und seither ist die, die Weiterentwicklung vom Stack sozusagen hauptsächlich ähm, virtuell passiert. Also in dem Sinne, dass also jeder, also es da nach eigentlich so keine weitere physikalische Begegnung mehr gab, sondern wir haben da so quasi, jeder hat so, ist so seine Schritte gegangen ne? und dann haben wir uns immer online sozusagen synchronisiert über Facebook, Twitter, Google Plus und so weiter. Ne? Und natürlich auch über das Mindwiki und das Singular-Wiki. Ähm, ja, und jetzt ist einmal mal die Frage, ähm, kann man diesen diesen Prozess, dass man jetzt sozusagen diesen Stack, diesen Startup Accelerator, ähm, vorantreibt, kann man das durch Einsatz von so Medien wie hier, von so Screencasts oder Video Videocalls, ob man das dadurch beschleunigen kann. Und meine Theorie ist nämlich folgende. Man kann diese ganze Meteritis die heutzutage so existiert auf der Welt, also dass Leute irgendwie nur weiterkommen, wenn sie sich physikalisch begegnen. Ne? Ich glaube, diesen Prozess, den kann man grundlegend neu designen, also in der Form, dass sozusagen das, was ich hier mache, eigentlich, wenn man genauer hinschaut und wenn man ähm, die Tonqualität entsprechend sicherstellt und die Bildqualität halbwegs ist, dann kann man das, was ich hier mache, als Ersatz verwenden für ein physikalisches Treffen. Das ist jetzt mal so meine Theorie. Und das erfordert aber drumherum irgendwie noch so ein bisschen einen Prozess oder eine Organisationsform. Ne? Zum Beispiel weiß ich ja jetzt nicht, wenn ich das jetzt hier aufnehme, wer das sieht. Da kann ich jetzt natürlich sagen, okay, wenn ich das so poste, also zunächst einmal dieser Screencast hier, der landet ja bei Screener und von Screener geht er dann rüber zu YouTube und wenn der bei YouTube äh, fertig ist, dann wird automatisch getweetet, also YouTube tweetet an dieser Stelle für mich und dann, jetzt kommt es noch, noch einen Schritt weiter, geht das entweder über Friendfeed, was aber nicht immer funktioniert, oder dann auch von dort Direkt von Twitter zu Facebook. Ne? Sodass also meine Freunde sehen, wenn ich hier so einen Screencast aufgenommen habe. Also zumindest theoretisch sehen können. Ne? Die, sehen das, die können das dann auf meiner Wall sehen, dass ich was Neues gepostet habe. Oder auf meinem Twitter-Feed, wenn die mir, mir folgen oder so. Ne? Oder, ne? Man kann das natürlich zusätzlich nochmal da unten dran so einen Kommentar machen, dass man sagt. Mm -hmm. Und das, so mache ich das meist. Also CC CC Rally oder so. Ne? Und jetzt könnte man also quasi, wenn man das, diesen Prozess sozusagen ähm, mit Beharrlichkeit, mit Mental Persistence, wie Peter Diamant sagen würde, wenn man es mit Mental Persistence voransetzt, könnte man quasi so eine zeitlich versetzte, wir haben Informatiker sagen, asynchrone, asynchrone Telepresence aufbauen. Es ist quasi ein Meeting, das in solche 5-Minuten-Blöckchen hier aufgeteilt ist. Mit dem Vorteil, dass das nicht nur eine Person sehen kann, sondern theoretisch können das Dutzende, Hunderte, Tausende, Millionen, Milliarden von Menschen können das jetzt hier sehen. Nicht nur heute, auch in Zukunft. Und das finde ich spannend. Da sage ich jetzt schon.